Der Waldschlucker ist nicht nur einer der coolsten Mounts aus Shadowlands, sondern auch einer der am einfachsten zu kriegenden. Um das Mount zu bekommen, musst du einfach einen Rare töten. Und um das Rare herbeizubeschwören, müsst ihr einfach nur einen Pilz in den Boden stecken. Wobei ihr nicht mal das unbedingt tun müsst, denn im Groupfinder finden sich oft Gruppen, die anbieten, dieses Rare zu töten. An dieser Stelle ein kleiner Tipp am Rande. Falls du nach Gruppen für einen Rare suchst, dann such dir auf Wowhead zum Beispiel auch den englischen Namen von diesem Rare raus und such auch nach dem englischen Namen im Gruppenfinder. Das erhöht die Chance, dass du eine Gruppe findest, umso schneller hast du dein neues Mount. Der Pilzdrop von jedem Mob in Adenwald mit einer Drop-Chance von ungefähr 5%. Das Rare ist auch nicht einfach zu töten, also ist es glaube ich auch besser, wenn ihr in einer guten Gruppe seid oder sogar in einem Raid. Aktuell liegt die Drop-Chance bei 100% für jeden aus dem Raid oder der Gruppe. Wenn ich euch mit diesem Guide zu einem neuen Mount, dem Waldschlucker, verholfen habe, dann lasst doch gerne ein Zap da. Und falls ihr noch mehr Guides haben wollt, dann schreibt mir doch gerne in die Videobeschreibung, was ich denn als nächstes für euch aufbereiten soll. Das war es diesmal von mir. Viel Spaß mit eurem neuen Mount. Bis zum nächsten Mal. Euer Ginju.